Warum du mit Meal Prepping und einer Einkaufsliste bares Geld sparst und dreifach davon profitierst. Am Tag 4 durch die weitere 4 Euro in mein Sparglas. Wie nach dem Plan, nach dem Dokument. Hier befinden sich nach 4 Tagen bereits 10 Euro. Am Ende von 30 Tagen Sparimpulse spare ich eine Summe von 465 Euro an. Kennst du das auch? Zu viele Lebensmittel eingekauft, nicht kompatible Lebensmittel eingekauft. Letztendlich stehen sie zu lange im Kühlschrank, rutschen weg nach hinten und verfallen am Datum und werden weggeschmissen. Durchschnittsbürger in Deutschland schmeißt Lebensmittel in Wert von 20 bis 30 Euro pro Person im Monat. Bei vier personen haushalt ist das schnell auch mal 100 Euro im Monat. Das muss aber nicht sein. Bei guter Planung musst du keine Lebensmittel wegschmeißen. Die durchdachte Einkaufsliste basiert auf einem Wochenplan von Gerichten, erleichtert, erspart und bringt ganz viele Vorteile. Heiß im Trend liegt seit einiger Zeit Milk Prepping. Das, ähm, die Methode ist schon seit Jahrhunderten aus Asien bekannt. Ich meine, es ist aus Japan. Es basiert auf einem geplanten Wochenmenü. Die Lebensmittel werden planmäßig eingekauft. Dann werden sie an einem bestimmten Tag oder auch zwei pro Woche vorbereitet, vorgekommen mit Prepping bringt dreifach Vorteile. Der erste Vorteil: Mit einer Einkaufsliste kaufst du dir keine falsche Sache und brauchst keine wegzutun und dadurch spaßbares Geld. Das zweite ist Zeitersparnis. Denn wenn du zwei- oder dreimal in der Woche nur kochen brauchst für ganze Wochenversorgung, dann Bringt das den zweifachen Bonus. Der dritte Vorteil ist, du isst wesentlich gesünder. Wenn du Diät machen solltest und ganz genau Kalorien zählen möchtest, wie Diät verlangt, dann kannst du aufgrund von Meal Prepping das gut tun. Wenn du einfach wesentlich günstiger leben möchtest, dann bietet dir Meal Prepping ganz viele Sparmöglichkeiten aufgrund der Planung und Zusammensetzung der Zutaten. Wer besonders bedacht ist, die Lebensmittelkosten auf einen ganz bestimmten Tagesbetrag zu reduzieren, der schaut bitte in der Beschreibung, verlinke ich einen Kurs, einen Buch, wo du mehr dazu erfahren kannst. Ich erzähle dir weiter, was du tun musst, um an diese Methode anzuwenden. Als erstes räume dein Kühlschrank auf. Schau hinein, check alle Verfallsdaten, verschenke oder schmeiße, wenn sie verfallen sind, die Lebensmittel, die du nicht mehr verwenden wirst. Durchschnittlich haben wir ein Repertoire zwischen 30 und 40 Gerichten andauernd wiederholen. Dann kannst du das an einem Tag vorkochen. Du kannst einfach zweimal auf zweimal in der Woche das Vorkochen reduzieren und somit hast du für zwei oder drei weitere Tage einfach fertiges Essen. Nach dem Vorkochen kannst du dir das Essen mit einpacken und mit zur Arbeit nehmen. Also, setz dich mit dem Thema Milchprepping auseinander. Schreib dir deine Einkaufsliste und Nutze einfach diese rationale Sache für Sparen. Fazit der Impulse zusammengefasst. Mache dir einen Wochenplan, also Menü. Einmal aufgestellt, gilt für immer, brauchst du nur Nachschau. Kauf dir nach diesem Wochenplan, also nach deinem Menü, deine Lebensmittel. Und nutze Milchprepping, um dir vorzukochen und dadurch Zeit und Geld zu sparen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen hoch, teile es, abonniere meinen Kanal. Ich danke dir fürs Zuschauen und im nächsten Video, das knüpft an das heutige Video, erzähle ich dir, wie viel du sparen kannst tatsächlich bei einzelnen Gerichten. Bis dann im nächsten Video welche App ich für meine Einkaufsliste nutze, verknüpfe ich dir in der Beschreibung unter diesem Video, schau rein und teste, ob das auch für dich ein Weg ist. Grundsätzlich geht es auch eine klassische Einkaufsliste. Warum du meinen YouTube Kanal Management Cashflow abonnieren solltest. Verliere kein Geld. Je mehr du über das Geld, Finanzen und Investitionen über das Cashflow weißt, desto mehr werden dir die fehlerbewusst und desto weniger wirst du an dem Geld verlieren.